Oh wie geil Alter. Guck mal, dieses Match. Ey, vielleicht macht nach der Runde trotzdem aus, gell? Doch, Junge, das ist scheiß warm die Plätze das ist scheiß laut. Ja, nein, aber mein, ich bin. Junge, ich witzte richtig, Junge, ich bin richtig schlecht. Oh mein Gott! Ey Junge, ich raste wieder. Ich raste wieder aus. Mann, Junge, ich geh raus, okay. da oh. darfst bitte rausgehen, bitte. Ja, ich hatte eine Playstation. Die, die einfach nur von hinten kommen. Oh. Danke, Judam. Bester Kicklaw ever! Oh Junge, wir sollen im Kino deinen Kopf halten. Warte, ich nehme auf. Ja. Ah, ah, ich sterbe, wenn ich auf Aufnahme drücke. Es gibt's doch nicht. <lacht> Wie ich anhörte. <lacht> Julian, Julian. Ich hab mich eben selbst gehört. Genau, ja, das ist so komisch angehört, Alter. Voll cool.